Hallo, Hardwareinformationen im Textmodus. Zuerst einmal öffne ich ein Terminal, klicke auf Anwendung, Zubehör, Terminal. Um nun detaillierte Informationen zur Hardware zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen mit dem vorinstallierten Programm LSHW. Man betätigt die Tasten LSHW, Enter, um sich diverse Hardwareinformationen einzeigen zu lassen verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, die man per lshw Leerzeichen minus minus, --help Enter herausbekommt. Ein Beispiel, um sich Informationen über den Prozessor auflisten zu lassen, gibt man folgendes ein: lshw Leerzeichen minus -c Leerzeichen cpu Enter. Ein anderes Programm, das aber erst per SUDO, Leerzeichen apt-get, Leerzeichen, Leerzeichen, hwinfo enter, nachinstalliert werden muss, ist hwinfo. hwinfo enter, listet nun Angaben zur Hardware. Auf. Alle Optionen werden ebenso per minus minus "-help", sichtbar. HW-info, Leerzeichen, minus minus "-help", Enter. Um sich Informationen über den Prozessor anzeigen zu lassen, gibt man nun folgendes ein. HW-info, Leerzeichen, minus minus, "-cpu", Enter. Außerdem gibt es noch Systemkommandos, die einen helfen können. Informationen über PCI-Geräte bekommt man per ls pci enter. Informationen über USB-Geräte bekommt man per ls usb enter. Informationen über alle Geräte im PC bekommt man per lshal enter. Informationen über den Prozessor bekommt man zum Beispiel mit dem, mit dem Kommando SUDO, Leerzeichen CAT, Leerzeichen Schrägstrich PROC, Schrägstrich CPU, Info, Enter. Um Daten aus dem BIOS auflisten zu lassen, gibt es das Programm DMI, D, -E -C -O -D -E, das man folgendermaßen aufrufen kann: S U D -O, Leerzeichen D M I -D -E C -O D E Enter. Um sich auch wieder spezifisch Daten über den Prozessor anzeigen zu lassen, gibt man nun Folgendes ein. SUDO D O, Leerzeichen, DMI, D E, C, O, D E. Leerzeichen minus T. Leerzeichen Pro -Sessor. Enter. Gut, das soll es gewesen sein. Natürlich gibt es noch viele, viele andere Kommandos. Ciao, bis zum nächsten Mal.